Wenn ich streitende Paare beobachte, dann fällt mir oft auf, mit welchem Eifer sie immer wieder neue Argumente erfohlen, aber sie achten kaum darauf, ob ihre Argumente auch dort landen, wo sie hinzielen, nämlich im Verständnis ihres Partners. Es ist wie ein Tennisspieler, der reihenweise Bälle über das Netz schlägt, ohne zu beobachten, wo der Ball hinfliegt. Kaum ist ein Ball abgeschossen, greift er schon nach dem nächsten, dabei verwendet er seine Energie hauptsächlich dazu, die besten Qualitätsbälle aus dem Korb zu picken, statt darauf zu achten, wo der Ball ankommt. Aber auch der bestkonstruierte Ball findet nicht von alleine sein Ziel. Genauso trifft auch das beste Argument nicht sein Ziel, wenn man das Ziel aus dem Auge verliert. Denn in einem Streit geht es schlussendlich immer darum, den Partner zu einem anderen Verhalten zu bewegen. Die Argumente sind nur Zwischenziel. Oder wären Sie unzufrieden, wenn Ihr Partner sein Verhalten verändert hätte, obwohl Sie noch nicht Ihr bestes Argument vorgebracht haben? Oder wären Sie andererseits zufrieden, wenn Sie plötzlich das beste Argument für Ihre Sache entdeckt hätten, aber Ihr Partner kann es nicht hören? Leider konzentrieren sich viele Paare im Streit mehr darauf, noch bessere Argumente zu finden als zu beobachten, welche bisherigen näher am Ziel waren und welche beim Partner gar nicht angekommen sind. Und genauso wie man sein Tennisspiel nur verbessern kann, wenn man beobachtet, wie nah der Ball am Zielpunkt aufgeschlagen hat, so kann man seinen Partner am ehesten für die eigene Sicht gewinnen, wenn man beobachtet, wie nah man am Verständnispunkt beim Partner mit dem letzten Argument äh, angekommen ist. Es ist also das Verstehen des Partners, das bestimmt, wie gut ein Argument ist und nicht die Selbstüberzeugung über die Güte eines neuen Arguments. Nur wenn man mit seinen Gefühlen und Bedürfnissen beim Partner ankommt, kann es zu einem sinnvollen Austausch von Argumenten kommen und dadurch zu einer Veränderung im Verhalten beider Partner zueinander. Ja, ja und dann anders, anders, ganz anders als beim Tennisspiel sind plötzlich beide Gewinner statt beide Verlierer.